Ah, lilo kurzer Tipp! Äh, Ambient Noise Ah, Noise, habe ich gefunden. Wie habe ich das denn gefunden? Was ist das überhaupt? Das macht so Krach, ne? Das macht Krach. Zum Beispiel hier Wind. Ja, warum ist es Wind, äh, oder Geräusche wie das Hintergrundgeräusch eines Cafés, ja? Ein Ambient halt, ne? Also Ambiente. Feuer oder Meeresrauschen. Oder, ja, eine Nacht mit äh, Heuschrecken, wie angenehm, Regen, ne? Ja, in die Traufe und so weiter. Sturm mit Wolken oder ähnliches. Ah, Neuse, äh, finde ich gut. Ähm, hab, wie bin ich drauf gekommen? Ich äh, hatte eine Boutique, also nicht zusammen mit dem Papst, <lacht> sondern unter Ubuntu Mate, ne? Ubuntu Mate. 1604 habe ich jetzt mal geupdatet. Ne? Und da gab es eine Boutique plötzlich ne? bei, bei Software. Eine Boutique. Eine Boutique. Und da habe ich gesehen, in der Boutique, da gab es dann Ambient Noise. Ne? Und hier gab es bei Sound, Klang und Video gab es plötzlich Ambient Noise. Und da bin ich auf die Brocke gekommen. Das Ambient Noise gibt es übrigens auch. Ähm, gesehen für das Ubuntu-Phone ne, von jemand anders, ne, der macht halt die gleichen Klänge ne? uh, beziehungsweise auch für das Tablet äh, will ich gerade mal kurz zeigen muss ich mal kurz hier rüber multimedia muss ich mal auf cheese so hier auf dem Tablet ne, Ubuntu-Tablet äh, können wir mal gucken gerade cheese gemacht da gibt es nämlich Ambient, ambient. Und wenn man das geöffnet hat, ich habe das hier schon mal geöffnet, dann sieht das so aus. Dann hat man auch zum Beispiel dieses Café, ne? hier jetzt vom Tablet abgespielt, hat man auch dieses kaffee Geräuschung, ne? Nicht da, wo es äh, was zu rauchen gibt, sondern richtiger Kaffee-Shop oder ein Feuerplatz, äh, könnte auch sagen, Kamin oder so. El Camino quasi. So. Oder hier so ein bisschen Sturmwind. Und wer nicht so ein Tablet hat, der nimmt halt die Desktop-Version. Ich hoffe ihr mit geholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen. Und tschüss. Da spült mich davon.